Hallo? Hallo? Guten Morgen! Ja. Guten Morgen. Morgen, Willi! Wird hier gebaut? Gebaut? Nee, wieso? Ach, deswegen? Ja. Nein, nein, nein! Sollen <lacht> man reinkommen? Ja, bitte, komm doch rein! Ja, Willi, sei freundlich! Die klemmt ein bisschen! Weißt also, der? Das wird sich geben! Willi <lacht> weiß! Genau. Ja, das ist mein Haus, und das ist schon fertig! Ist Sehr nett! Also, die, die wird nicht gebaut! Also, das ist ihr Haus! Das ist mein Haus. Also, Sie meinen diesen Wagen da? Ja, ja, es hat vier Ecken, wie jedes anständige Haus. Es hat ein Fenster, eine Tür, eine Türschwelle. Und es hat etwas, was andere Häuser nicht haben. Was ist das? Es hat vier Räder. Vier Räder, schön gesehen. Lustig, sehr lustig. Ja, kann ich das mal hier auf? Ja, ja. bitte. Ja. Oh, schöner Teppich. Mein da. Ja. Mein lieber Freund, ja. aber der Briefkasten fehlt. Der Briefkasten? <lacht> ja, und die Nummer. Die Nummer. Ja. <lacht> Wenn Sie hier länger wohnen bleiben wollen, dann brauchen Sie eine Hausnummer. <lacht> Außerdem, <lacht> Außerdem brauchen Sie Wasser. Wasser? Oh, ja, ja. Wasser zum Trinken, zum, zum Waschen. Zum Zähneputzen. Zähneputzen. Zähneputzen, ja. ja auch zum Kochen. Apropos Kochen, sagen Sie mal. Gas, es gibt gar kein Gas hier. Gas. Kochen. Ja, ja, wenn ja. Sie sich mal eine Superheiz machen wollen, brauchen Sie Gas. Ja, brauchen Sie Gas. Gas zum Kochen und zum Heizen. Aber sonst ist das... Kann ich mal hier reingucken? Ja, bitte, bitte. Schauen rein. Danke. Tschüss, schön. schön. Krieg. Wer schläft denn schon am helllichten Tag? Na, Postbeamte manchmal, danke. Nachname. Lustig, ja, stimmt. Was? M mein Nachname. Lustig, das stimmt. Nachname heißt, dass ich Geld von Ihnen bekomme, 12.80 für die Büchersendung. Ach so, eine Nachname. Haha, mein Buch. Interessieren Sie sich für Urtiere? Wir haben eins. Nein. So ein richtiges Urvieh, sage ich Ihnen, bei uns im Kegelclub. Nee, ich meine doch, ich meine Saurier und Drachen. Hier. So riesige, riesige Dinger, halb Fisch, halb Vogel. Und, äh, oh ja, hier, mit mit Knochenplatten und mit Stacheln. Ja. Und so groß wie ein... Briefkasten? Ja. So, groß, so groß wie ein ganzes Post an. Yeah. Ja. ja. und stark. Die konnten den ganzen Postbus in ihre Pfoten nehmen und hochheben, ja. 12,80. Ja, das kommt etwa hin, ne? 12,80 Meter, ja. 12,80 Mark 80 bekomme ich von Ihnen, Herr Lustig. Ja. Ja, wissen Sie, vor vielen Millionen Jahren, als es noch gar keine Menschen auf der Erde gab, da lebten diese Urviecher, diese Saurier. Ja. Die sind dann irgendwann mal ausgestorben und übrig geblieben sind nur die Knochen. Die hat man dann gefunden. Gewaltige Knochen. Ja und? Naja, an diesen Knochen konnte man dann sehen, dass diese Tiere sehr groß gewesen sein müssen. Größer als ein Pferd, größer als ein Elefant. Und Esel, 12,80. Ja, ja, ja. Das ist also der vorzeitige Flugsaurier. Aber ehrlich bei Tag betrachtet kommt er mir eher wie ein Pferdegerippe vor. Ja, wissen Sie mit Flossen? Flossen? Das sind Flügel. Rekonstruktionen von Flügeln. Ein Flugsaurier hatte ihn Flügel. Ist doch logisch. Und funktioniert hat er so. Ja. <lacht> ja. Sie, Sie müssen aber doch zugeben, dass so ein Tier gelebt haben könnte. Ein Pferdeflugsaurier. Ja, und so hat er abgehoben. Was stehen Sie denn so rum? Sie könnten mir wenigstens helfen. Ich denke gar nicht daran. Na, 2,20 von Ihnen. 2,20. Na hm. ah ja. also gut, hier. hier sind 2,50. Der Rest ist für Sie. Ja, danke, Wiedersehen. Mhm. Mhm. Hallo! Ja? Na, ja. wie geht's? Oh, ja, es geht so. Gut, was? Hier ist ein Brief für Sie. Ah, von Fräulein an Anna. Geben Sie her. Wer ist ein Fräulein an Anna. <lacht> das war das. ist doch mein Brief. Den habe ich ja geschrieben. Ja, natürlich haben Sie ihn geschrieben. Der ist zurückgekommen. Hier, hier, da. Stempel da. Zurück, zurück. Ja. Sehen Sie es? ja. ja. ja. Gibt's so gar nicht hier Fräulein Anna, was? Natürlich gibt es das ja Fräulein Anna. Aber vielleicht ist der Name falsch oder, oder die Adresse stimmt nicht. Naja, nicht so schlimm, das, das kriege ich schon raus. Ist ganz gut, dass er nicht angekommen ist. Ne? Wie, wieso ist es das gut, dass er nicht angekommen nein, ist? Nein, nein, dann sagen Sie mal Lust, was macht er für einen Eindruck? hier? So ein altes Papier, hier haben Sie nicht ordentliches Weißes. Olles Papier, das, das ist selbstgemacht. Hier, äh, schauen Sie sich mal genau an. Hm. Selbstgemachtes Papier. Ja, ja, jetzt sehe ich das. Ne? Das ist so eine Art Bütten, nicht? Ja, ja, und auch, auch das Wasserzeichen hier, sehen Sie? Selbstgemacht. Sagen Sie mal. Ja. ja aber nicht lesen. Na, nein, nicht nein, nicht ist lesen. toll, ist toll, ist toll. Ja. Ist ja ein richtiges Kunstwerk, was? Ja. Hey. Sagen Sie mal, Ihre Taschentücher sind jetzt so dreckig hier, die da auf der Leine hängen. Das sind doch keine Taschentücher, das sind die, die Briefbögen, die trocknen gerade. Ach so. Ja. Was ist denn, Was ist denn das für ein hier? Das hier? Das sind meine Papiermöbel. Ah, ich verstehe, ja, ja. Mhm. Äh, das sind... ist äh, Kunst, wie sagt man, moderne Kunst. Nein, nein, nein, nein, das sind ganz normale Möbel. Naja, so normal auch wieder nicht. Die sind sehr praktisch, wenn sie trocken sind. Mhm. Na, ich hätte sie vorher mit so einem Lack bestreichen sollen. Mit dem Lack? Ja, ja, dann geht es. Das will ich gleich mal machen. Und neue mache ich mir auch. Das geht ganz schnell. Kann jeder. Ja, Sie sehen, ich habe zu tun. Also ja. dann, äh... Ich auch. Ja. Aber wieder nett mit Ihnen. <lacht> Wiedersehen. Wiedersehen. Wiedersehen. Sehr nett. Wiedersehen. Ja. Fertig, Los. <lacht> Mist, Jetzt fast Hast du da. wieder nie geklappt? Hm? Oh, <lacht> ja, ist äh hat Probleme gegeben. Wir hatten das aber versprochen, dass bis heute... Ja, ja, sicher, sicher. Aber so ein Mittel <lacht> braucht eben Zeit. Nein, aber ich habe es aber sehr nötig. Ja. Ja. Ja. Ist nein nein, nein, nein, nein, nein. Nicht hier, nicht hier. Ach, das gibt Erschütterung. Sie wissen doch, die Chemikalien und der Aufbau, das ist ein bisschen wackelig. Ja, ja, ich, ich verstehe schon. Mit wann ist es denn so weit? Ja, warten Sie mal. Das ist bald so weit. Kommen Sie, kommen Sie heute Nachmittag noch mal. Hm? Dann ist es fertig, mein Wundermittel. <lacht> Da sind Sie ja endlich. Oh, mir geht's gar nicht gut. Was mit meinen Mitteln? Ist schon fertig? Äh, noch nicht so ganz. Also, sie hatten das aber versprochen, das Wundermittel. Die, die nie wieder erkältet. Es hat da technische Probleme gegeben. Mein Gott, Sie sehen ja gar nicht gut aus. sage ich doch. Muss erst mal einen aufwärmen. Schon ah. <lacht> <lacht> ich Labor. Was sind Sie? Sie auch? Was ist? Das? das ist nicht So, jetzt truppen Sie sich erst mal. Nein, nein, ich Sie, Sie sich. Noch nicht. Machen keine Zeit. ich muss die Post austragen. Kann er einfach mich hier hinsetzen mich fliegen. Doch, doch. Sie müssen. Sie müssen. Jetzt nehmen Sie erstmal ein nein. heißes Fußball. Das, das ist immer gut. Aber die Post. Ach, die Post, die Post. Wisst du was? Ich trage die Post aus. Das von der Post. Sie sehen schlecht aus. Kein Wunder. Hab ich schon Sorgen gemacht? Hat das geklappt mit der Post. Die Post, die Post. Ein paar Briefe habe ich doch. Ihre Medizin habe ich mitgebracht. Nur kurzfall. Nur ganz umsonst. Das bringt, das bringt sich auch die Beine. Also, hier geht es wieder ganz gut. Sie also, wissen ja. Eine Erkältung kommt drei Tage, bleibt drei Tage. Sie geht drei Tage, ja. ja meine, geht geht's gerade. Auf dem Baume klopft ein Specht. Specht. <lacht> hm? Bravo! Hallo. Schönes Gedicht. Ja. Streck was fürs Herz. Haben Sie es jetzt gemacht? Ja, natürlich. Aber oh, es ist erst der Anfang. Ich muss noch üben. Üben? Ja, ich. Äh, ich will Dichter werden. Ja. Was wollen Sie Dichter werden? Ja. Und Gedichte machen. Gedichte, die sich hinten rein. Und die fröhlich machen, wenn man sie liest. Wenn man sie. Wenn man sie liest? Ja. Natürlich, die sollen auch gedruckt werden. Hm. Ich sehe sie schon richtig vor mir. Die Bücher. Morgengedichte von Peter Lustig. Und Frühlingsgedichte. Und Abendgedichte. Also ja, gut, müsste es uns eine auch mal haben. Sie stehen da und dichten, ja. Und ich schleppe jetzt hinterweise Post da rum. Kino gehen. Das ja. <lacht> ist gar keine schlechte Idee, wissen Sie, wenn ich... Naja, also ich weiß nicht. Sie wissen nicht. Ah. Das ist ein Fall für meine Entscheidungsmaschine. Sehen Sie die Bratpfanne da unten? Wenn das Ei in die Nein-Pfanne fällt, dann bleiben wir hier. Fällt es aber in die Ja-Pfanne? Gehen wir ins Kino, ganz einfach. Weh. Aber erstmal muss die Maschine was von uns erfahren, wie ein richtiger Computer, damit sie sich entscheiden kann. Haben Sie Lust ins Kino zu gehen? Ja. Also ja. Wenn es Nein wäre, würde das Ei gleich in den nein fallen, nicht? Also ja. So. Haben Sie Geld? Nein. Nicht. Das ist schlecht. Nein. So. Können Sie sich was pumpen? Ja, von mir. Ja. Oh. Haben Sie den Film schon gesehen? Äh, der mit Sidney äh, Nee, nee, nee. Nicht. Gut. Also, ja, das stimmt schon. Nein. So, jetzt wird uns meine Maschine einen Haufen Denkarbeit ablehren. Ja, Jawohl. Okay. Sollen wir ins Kino gehen oder nicht? Achtung, fertig, los. <lacht> ja, der ist er. Richtig. Und Computer irren sich nie. Wir gehen also ins Kino. Ja. Die Post ist da. Ein Paket für unseren Erfinder. Ja, danke. Das muss die Fernsteuerung sein. Was ist denn hier los? Ja, das ist sie. Na, endlich. Sieht ja aus wie bei Frankensteins hinterm Sofa. Darf man fragen, was das werden soll? Ein Roboter. Was denn? Sie meinen, ein richtiger Roboter, der die Arbeit für Sie macht? Der die Arbeit für mich macht. Ja. Wenn es weiter nichts ist... Ein Roboter. Nicht schlecht für den Prüfträger. Hallo. <laughs> wenn ich das schon sehe, Graut ist auch noch da kann ich eigentlich schon noch Farbe empfehlen, Kleiner Anzeige, da Farbe, das soll man ja unten rein kommt echt rüber, echt steil was haben wir denn da noch? Ach, hast ich nichts vergessen genau und zwar soll ich weit Haarfärben mit aber heute nur an ausgewählter Haushalt, wo man was ja richtig will, ist genau das Richtige für dich? Ja, der DAX steigt. Gut, brav ist hier. Nun, äh, die Aktien, ja, hier. Ah, Schnellgeld, ist ein Topf. Und, und die Aktie, ja, ja, klettert auch, wunderbar. Na denn, äh, Kauforder. Aha. Ja, herein. Morgen, lustig. Morgen, morgen. Eine Nachnahme, 86,30, bitte. Was ist es denn? Ja. Moneymaker Software House. <lacht> Na, endlich. Das ist nämlich Software für meinen Computer, fürs Online-Banking. Ja. Damit habe ich jetzt Zugriff auf die letzten Geheimnisse des Geldmarkts. Geldmarkt? Ja. Alle Achtung. Ja. Damit haben Sie zu tun? Kann doch jeder, wenn er einen Computer hat. Sehen Sie hier? Jetzt habe ich 200 Aktien von Schnellgeld gekauft. Die werden jetzt steigen und steigen und steigen. Irgendwann verkaufe ich sie wieder und habe dann Geld verdient, ohne einen Finger zu rühren. Dann können Sie mir jetzt mal meine 86,30 geben. Machen wir doch gleich hier. Wie ist denn Ihr Überweisungsträger? Eine Nachname muss bar bezahlt werden, Herr Lustig, sonst ist es doch keine Nachname. Tut mir leid. Ich dachte, Sie seien ein moderner Betrieb, die Post. Bargeld. Wer hatte noch Bargeld im Hause? Ohne Euro. Ja, hier. Erleuchtet der. Ja, ein Abstück von meiner Tante Frieda. 20, 40, 60, ja, 62. Ja, mehr kriege ich nicht zusammen. Den Rest äh, könnte ich Ihnen doch morgen vorbeibringen. Ja, ja, ja, ja. Das wollen Sie sich mal schön am Postamt ab, Herr lustig. Die Öffnungszeiten sind Montag bis Freitag. Ach, Moment, Moment, Moment. Da sehe ich noch was. Ich bin halt doch noch nicht ganz arm. Hm? Hm? Na bitte, wer sagt's denn? Ist auch noch allerhand ausländisches Geld dabei, das können Sie doch umtauschen, haben Sie ein schönes Trinkgeld. Ne? Ich bin doch kein Kellner und schon gar keine Wechselstube. Hier haben Sie Ihren Abholschein, Tag. für Ihren Nachbarn, Herr Schulke. Da ist keiner da. Können Sie das annehmen? Ja, sicher. Spaghetti mit Tomatensoße. Mhm. Kaffee mit Milch. Und Zucker. Soll ich Ihnen helfen? Nee, nee, geht okay. schon. Okay, tschüss, Herr Fuchs. Tschüss. Ah, Frau Schreiber, haben Sie was für mich? Für Sie doch immer. Passen Sie mal auf. Hier noch Ihr Bärstadtmagazin. Prima. Damit mache ich es mir jetzt gemütlich. Ach, äh, könnten Sie vielleicht auch das Päckchen für Ihren netten Nachbarn annehmen? Er ist nicht zu Hause. Klar. Ich lege ein paar eine Nachricht in den Kasten, dass er umgehen, das Päckchen bei Ihnen abholen soll. Okay. Also tschüss dann. Tschüss, Herr Fuchs, und vielen Dank. Morgen, Herr Fuchs. Morgen. Ah. Ihre Post. Ja. Ah. Ah. Ach, ist irgendwie nicht mein Tag heute. Als ob ich zwei linke Hände hätte. Also ich sehe nur eine. Und die ist auch bald wieder fit. Danke. Ja, dann muss ich den Großputz wohl verschieben und das Rasenmähen auch. Tja, sieht so aus. Die Ulla, meine Freundin, hat sie für sowas ja Hilfe besorgt. Die hat jetzt einen Rasenmäheroboter. Ah, der Ernst? der wuppt das ganze alleine. Und nun spart sie noch auf einen, der Staub saugen kann. Das gibt's doch nicht. Doch, gibt's. Sagt die Ulla. Das ist die neue Zeit, Herr Fuchs. Ja, also äh, vielen Dank nochmal und tschüss. Ja. Herr Fuchs! Ah, sicher Glückwunschkarten zu meinem äh, Geburtstag. Wieso denn? Zum Glückwunsch steht nichts drauf. Hm. Trotzdem, alles Gute zum Geburtstag. Danke. Los, die Pflicht ruft. Äh, darf ich Ihnen wenigstens ein Stück Kuchen anbieten? Für den Weg? Da sage ich nicht nein. Moment. Danke. De oh. Äh, um, Blick. Äh, ja? Ah, ja, ich bin unterwegs. Mein Chef. Schild noch. Ja, werde ich auch bin. Ach, endlich, Herr Fuchs. Ich habe Sie überall gesucht. Hier, eine express für Sie. Mona, ich habe es doch gewusst. Das ist ja merkwürdig. Das Epizentrum liegt nicht in Bärstadt, sondern vier Kilometer in östlicher Richtung. Bleibt uns nicht mal mehr eine halbe Stunde, um, um das nächste Beben zu verhindern. Ja, gut, also los. Ja. Äh, ja. Ich bin raus. So, bitte. gut. Äh, ich glaube, einer, einer von uns ist zu so viel. Fazit. Ja. So, gut. Viel Glück. Danke. Und Achtung auf die Briefe. Ja, ja. Entschuldigung, der Reifen. Der Elchwinkel ist wieder sicher. Okay. Und der macht das nur, um Fotos von diesem Leben zu machen. Ja, ich bin schon in Kontakt mit dem Mördermatzen geraten. Wenn das Bakterien war, müssen sie sofort desinfizieren. Soll. Seine verrückte Cousine hat ihn dazu angestiftet. Charlie? Ja. Oha. Gehen Sie ruhig rüber und gucken Sie sich seine Bakterienfarm an. Richtige Bakterienfarm? Bakterien? Wir mögen es nämlich gerne warm und kuschelig. Hm. So, dann legt wir los. Ich brauche nämlich eine Batterie großfamilie Hallo? Hallo! Gesundheit! Ihnen auch noch einen schönen Tag! Ah, endlich! Das ist ja toll! Kann ich Ihnen zeigen, das ist so. Damit! Wenn man alles besser zusammenfinden dann hält das Ganze. das hier alles. Und wenn ich das dann so eingesetzt habe, und das es nicht dann hält das. Hallo? Sie haben ja nur Augen für Ihre Rohre. Aber was wirklich wichtig ist, das sehen Sie nicht. Ja, da. da. Löcher im Boden und hier. die ja, angefressen. Ich sage Ihnen, sie war da. Sie? Wie meinen Sie? Die Kobolde. Die Kobolde? Keks? Ja, sehr gut. Such. Such. Ja, such. Ja, such. Was ihn erschreckt haben. Seit heute Morgen breiten sie sich in ganz Bärstadt aus. Ich habe sie selbst gesehen. Kobolde. Was also, erzählen Sie da für Schauergeschichten? Wegen Schauergeschichten. Bei Herrn Framstebecker aus der Nummer 10 fehlen zwei Kaninchen. Die wurden auch von den Kobolden geholt. Hier, ich habe. Bestimmt äh, ist Keks in die Eier getreten und hat auch die ganzen Löcher gegraben. Der gräbt doch so gerne, hm? Stimmt, Keks? Ich habe eins von diesen Kobolden fotografiert. Hier. Nee, das sieht mehr aus wie ein Ast. Das sieht eindeutig aus wie ein großer brauner Ast. Und jetzt gehen wir alle zurück an die Arbeit, nicht wahr? Hauen ja, Sie mal! Nein, so einen Unsinn erlaube ich hier nicht, ja? Herr Bramsewetter hat es mit seinen Kaninchen verzählt, nicht wahr? Und mit ihm ist ein bisschen die Fantasie durchgegangen. Stimmt's? Habe ich recht? Aber Sie haben doch bestimmt wichtigeres zu tun, oder? Ja. Aber nichts. Aber auf Wiedersehen. Sagen Sie mal, wohnt hier irgendwo ein gewisser Peter Lustig? Nee, äh, ja, ja, doch, doch, das äh, bin ja ich. Äh, äh, Sie, Sie wollten äh, zu mir? Ja, sicher. Ähm, äh, um was äh, geht's denn? Um die Post hier. Äh, ja, äh, ja, ja, die Post. Ja, ja. Äh, äh, äh, ich bin die Urlaubsvertretung. Ich heiße Barbara. Ah, äh, das, äh, äh, das ist ein schöner Name. Ja, <lacht> äh, äh, <lacht> Schönes Fahrrad haben Sie da, so, ja, so gelb. Tch, ein Moped wäre mir lieber. Und wissen Sie, warum? Ihretwegen. Meinetwegen? Naja, weil Sie auf dieser Seite des Bachs wohnen und ich mich jedes Mal tottrampeln muss, wegen Ihrer paar Briefe. Die Brücke ist nämlich da hinten. Ja, ja, ich weiß, das ist ein Umweg.